Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Der Kompromiss von Arbeitgebern und Gewerkschaften sieht für die 2,5 Millionen Beschäftigten steuerfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3.000 Euro vor. Schrittweise ab Juli. Ab nächsten März soll es dann für alle ein Plus von 200 Euro sowie 5,5 Prozent mehr Gehalt geben. Verdi kündigt Montag für Montag Warnstreik am Hauptstadtflughafen BR an. Von 3.30 Uhr bis Mitternacht werden deshalb keine Passagierflüge starten. Die Gewerkschaft fordert für das Luftsicherheitspersonal höhere Schicht- und Überstundenzuschläge. Keine generelle Heizungstauschpflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Gesundheitsminister Lauterbach will sie in bestimmten Fällen davon befreien, sagte er der Bild am Sonntag. Die Bundesregierung werde nicht zulassen, dass steigende Energie- und Heizungskosten Krankenhäuser in ihrer Existenz gefährden. Evakuierungen aus dem Sudan haben begonnen. Mehrere Länder haben Staatsbürger mit Schiffen außer Landes gebracht. Darunter Saudi-Arabien und Jordanien. Auch die Bundesregierung plant Rückholaktionen. In Sudans Hauptstadt Khartoum dauern seit einer Woche Kämpfe zwischen der Armee und einer verfeindeten Miliz an. Die Bundesliga-Ergebnisse vom Samstag: Dortmund-Frankfurt 4 zu 0. Der BVB verdrängt München von der Tabellenspitze, denn Mainz schlägt Bayern 3 zu 1, Hoffenheim, Köln 1 zu 3, Bochum, Wolfsburg 1 zu 5, Hertha, Bremen 2 zu 4. Das Wetter am Sonntag. Im Osten und Süden erst Regen, dann auflockernd mit Sonnenschein. Im Verlauf gebietsweise Schauer sowie einzelne Gewitter. Höchstwerte 14 bis 21 Grad.